Willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu, ich bin jetzt schon in der Stadt. Schreibe das ganz kurz auf. Ähm, yo, oh. Ich halte immer den Controller so schräg und das darf man nicht, weil der Controller muss so gehalten werden. Wegen Style und so, keine Ahnung, voll, ekel, voll eklig, So, kann ich dir Pokémon abgeben? Nein, okay, ich quatsch den Doppel dann, toll. Ja, ich gebe eine Superfigur ab, wenn ich Pokebälle werfe. Nur Forschungssachen. Heißt das, ich jetzt ich habe jetzt einfach ein Inventar voll mit Scheiße. Mit zehn Taubsi und so. Ich sollte aufhören, Taubsi zu fangen in dem Fall. Da kann ich die Mama abgeben. Nö, kann ich nicht. Kann ich die auf dem PC werfen wenigstens? Ja, der lässt mich auch nicht weiter. Okay. Das Poster ist, ist übrigens eine coole Anspielung wegen dem Nido King, äh, Nidorino gegen Gengar. Wegen der Serie. Kurz Zeit gucken. Doch, reicht noch. Eine Stunde habe ich noch. Oh, irgendwie freue ich mich voll auf das Spiel. Aber irgendwie komme ich gerade teilweise nicht auf klar, was ich machen kann. Aber es ist auf jeden Fall, ich denke, es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung hier. Weil das Spiel macht echt... Ups, da muss ich hoch. Ja, war so klar, war so klar. Aber es macht echt Spaß, muss ich sagen. Brauche ich nicht, aber... Ich kann mit dem WP ausrechnen, ob ich äh, ein stärkeres habe oder nicht. Dann Aber mehr auch nicht. Vielleicht muss ich das nachher kurz googeln. Äh, auf jeden Fall mache ich mich jetzt wieder auf den Weg nach Memorial City. Äh, wir sehen uns dann, wenn ich da bin. Bis gleich. So, da sind wir wieder in der Stadt. Das Radfratz jagt mich schon wieder, das heißt wir rennen einfach mal schnell weg. Ähm, muss ich heilen gehen? Ich guck ganz kurz, ob ich heilen gehen muss. Nö. Das heißt, wir gehen direkt in die Arena. Äh, ich habe probiert rauszufinden wegen dem Freilassen, aber es gibt noch keinen Artikel drüber. Ich hab's ganz kurz gegoogelt, aber da gibt es noch nichts. Vielleicht kommt das noch. Mal gucken. Weil so ein zugemülltes Inventar bringt mir halt einen Feuchten. Ah, oh, voll cool, sogar mit Zuschauern. Oh, ich will die Musik hören, jetzt hier im Moment. Ich feiere das ein bisschen. Howdy, du bist in der arena kein aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen. Also, pass auf. In der Arena von der Memorial City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arenaleiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu befördern Setzt wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen und Wasser. Wenn du gegen deine Arenaleiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon für Typ Pflanze oder Wasser zeigen. Hier. Wunderprächtig, mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Memoria City probieren. Immer hereinspazieren, lass dich nicht unterkriegen, zukünftiger Champ. Gut, dann wird das auch geklärt. Wir gehen einfach direkt in die Battles rein. Ich lasse nicht extra draußen rum. Du wirst hier trennen mit der Gegner, die etwas zähl sind als in der bisherigen Gegner. Mal gucken. Äh, ich hoffe, ich darf jetzt nicht nur Mirapler einsetzen, sondern alles. Auch wenn äh, Pikachu jetzt nicht so effektiv sein wird. Aber es sieht cool aus. Dicke. Was ist? Sorry. Ah ja, da kann ich Doppelkick, das ist doch effektiv. Fuck you, hier. Friss das. Nicht schlecht. Oh, ich habe keine Items gekriegt. Voll schlecht. So, nächster. Stehen geblieben, ist da auch noch Licht, ja. Der steht immer noch da, okay. Und dann kommt wieder, oh, Lichtjahre messen die Entfernung, nicht die Zeit, wenn du ihn besiegst. Wetten? Ist mir egal, wir machen Doppelkick und alles ist gut. Weil mein Swaggeroni Pikachu alles kann. Oh, der überlebt aber gut. Ey, ich hoffe, das reicht. Ich glaube es nicht. ist zu schwach wahrscheinlich. Ah ne, es reicht sogar. Okay. Ich glaube, wir sind trotzdem auf den Typenwechselwirkungen von der siebten, also von der sechsten Gen mit, Fe, mit Fee und so. Hi, Rocco. Ah, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Memoria City. Ich will den mal sehen. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer Steinartenverteidigung geben sie niemals klein bei. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setz sich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keiner Herausforderung zurück. Selbst wenn seine Chancen auf seinen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Ich pack mein Blue-Eyes-White-Dragon aus und dann bist du fertig. Ich spiel kein Blue-Eyes. Blue-Eyes ist scheiße. Eigentlich ist das bloß gut, aber ich mag es nicht. Okay, also, Kleinstein, das kriegen wir ja locker hin. Das sollte Level 10 sein, wenn ich den richtigen Kopf habe. 11, okay. 11 und 13 oder so waren es. Ich dachte 10 und 12, aber könnte auch 11 und 13 sein. So in diesem Gebiet auf jeden Fall. So, der macht nur ein Tackle, voll lame. Pikachu überlebt das natürlich und gibt ihnen einen Doppelkick in die Fresse. Stimmt, du hast mega relevant, dass ich Mirabla gefangen habe. Wir bleiben einfach drin. Ich glaube, ich setze den Kampfstil auf Folgen und nicht auf Wechseln. Das gibt ein bisschen bessere Herausforderungen. Ich weiß, dass Wechsel einfacher ist, aber ich finde es... Äh, ich spiele sehr gerne mit Folgen. Erstens, weil es schneller geht und zweitens, weil es halt mehr auf dem PvP-Standard ist. Weil man da auch nicht, ah, das schickt jetzt das rein, ich will wechseln. Hm. Nee, dann muss man wirklich im Kampf drin anpassen. Ich denke, Folgen ist okay. Ist auch ein bisschen mehr strategisch spielen und so. Ich mag das. Man muss abwägen, lohnt sich jetzt ein Tausch oder lässt man sich lieber verhauen und hat dafür die Priorität wieder, also... Yeah! Oh, das ist cool. Du hältst den Felsorden von Rocco. Mit dem Felsorden gehochen die alle per Tausche halt Pokémon bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Kopfnuss. Okay, das ist gut. Du verstaust das Item in der Box. Mit einer TM kannst du einen Pokémon auf der Stelle die darin enthalten. Attacke beibringen. Und du kannst TMs beliebig so auf... Okay, sie haben das System von Generation 6, das ist gut. Äh, Kopfnuss, dabei fügt der Anwälte der Gegner mit seinem steinharten Kopf zu, bla bla. Physische Attacke. Pikachu merkt man die Aufregung eben noch an. Ach so, wenn der unten äh, quatschen will, dann zeigt er sich und ich kann dann schütteln, um mit ihm zu reden. Cool. Ja, genau. Ha, ich hatte recht. Natürlich hatte ich das. Mein Name ist Blau. Professor Eich ist mein Opa und er hat mir jetzt gezwitscht, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da Aber muss ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig, wie ich bin... Dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi mit mir vertragen. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena-Leiter schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier nimmt das als Belohnung. Oh. Die Dinger sind super, die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle. Aber man was ganz anderes, das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opas es wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Das hast da auch einen Okay. Zu meiner Zeit haben wir noch mit einem Bleistift auf der Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich. Ciao. Okay. Ruth sagt ja nie was. den treffen wir in der Höhle, glaube ich, an. Man kann gegen Ruth kämpfen, soweit ich weiß, auch in diesem Spiel. Ja, da haben wir noch einiges vor uns auf jeden Fall. Äh, ich würde trotzdem gerne meinen Pikachu kurz heilen gehen, wenn das okay ist. Ich habe gar keine Wahl, das mitzumachen. So. Ja, hallo. Ciao. Hier, in meinem Pokémon. Ich höre gerade nicht, ob das wirklich gerade läuft oder ob ich voll aus rum bin. Also, mir egal. So. Und jetzt können wir weiter. Das reicht noch gut. Sorry, wenn es jedes Mal dunkel wird übrigens, wenn es dunkel wird. Aber irgendwie klappt das mit dem Licht nicht so ganz und ich will nicht so da hocken. Um zum Sagen. So, Route 3. Kriegt das aktive Pokémon mehr als das inaktive? Ich würde das mal gern ausprobieren, indem ich ein anderes Pokémon nach vorne ziehe. Und zwar Smetbo vielleicht. Gegen die was starst du mich so an auch noch nicht schon wie die. Okay. Ist das eine Black Star Promo? Nö. Random Pokémon-Karte. So ein Evil Tal hier. Rumliegen. Sieht man jetzt voll gut. Aber ich probier's. So. So sieht man's. Evil Tal. Yeah! Okay, also Kampf. Flug gegen Pflanze, Gift. Natürlich. Und das juckt mich nicht wirklich, weil ich einen Käfertyp habe. Oder das Met. Ich bin mir bei Smetbo nicht sicher. Nie sicher, ob er Psycho-Wind oder Windkäfer, Psycho Käfer, was auch immer ist. Ich vergesse es jedes Mal bei dem. Bei Bibo weiß ich es. Das ist Giftkäfer. Das ist gut. Ja, ich glaube, der Aktive kriegt mehr AP. Das heißt, ich soll trotzdem die Schwächere nach vorne drücken. Kann ich nichts machen. Tut mir leid, dass du scheiße bist. Ich nehme mal was Wunder ganz kurz. Die WP. Sind voll für den Arsch eigentlich, glaube ich. Käferflug ist er, gut. Yo, ich sortiere die mal ganz kurz ein bisschen so, mehr oder weniger, dass ich die Level im Blick habe. Dann sollte das eigentlich klappen, so. Na gut, ich muss eh zweimal runterhüpfen. Da war mal noch ein Trainer, da wo jetzt der Pokéball liegt oben, war mal noch ein Trainer. Der will quatschen, was will denn der? Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Oh... Wir warten an den verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihre Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns hier raus. Ja, gerne. Ja, ich will gegen dich kämpfen. Alles klar, legen wir los. Es gibt auch solche, die sich den Meistertitel in bestimmten Pokémon, den Carpador Meister und so haben. Äh, wenn ich die besiege, dann müssen wir glaube ich beide den Carpador haben zum Beispiel. Äh, dann kriege ich den Carpator-Meister Adi-Titel ah, und so. Ist voll cool. Jo, da gibt es ein Problem für dich, Kleiner. Aber ich glaube, dann müssen wir beide mit den Carpator kämpfen. Wenn es um Carpator-Titel geht, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Weil sonst kann man halt echt unfair mit Pikachu zum Beispiel einen Vorteil holen. Das ist halt einfach nix. Ah, voll süß. Okay, machen wir einen Stoß. Der hat lieber Schaden ausgeteilt, hätte ich gesagt. Aber ist okay. Wir kriegen Epe. Miraplar kriegen Level ab. Ja, ich weiß. Dankeschön. Ciao. Einen Beleber. ja. Okay. Ich hole mal ganz kurz das Item hier unten. Ich muss das Team danach eh noch ummodellieren, wenn ich was Neues fange halt. Ist okay. Ich bin auch gerade überlegen, ob ich überhaupt die Pokémon fangen will, die ich noch gar nicht brauche. Zum Beispiel Zuban und so, Sandan. Weil ich habe so ungefähr ein Team im Kopf, dass ich spielen möchte, mit Pikachu halt jetzt. Ähm Aber wegen den EP und so ist es halt mühsam, weil man keine richtigen Wild Encounter hat, um Geld zu verdienen und so. Es ist schon dezent nervig. weil ich muss nochmal gucken, was die Random Encounter genau alles bringen. Weil einfach random ein paar Taubsi zu fangen für Epis halt voll behindert. Entschuldigung. Weil hier kriege ich Pokebälle und Geld. Das ist das, was ich brauche. Hallo. Ich lese die nicht alle vor, weil die quatschen nur alle wegen was wegen Kämpfen und so. Und wir sind auf dem Weg zur ersten Höhle, wo man Georock, also Kleinstein, und Zubat, und dann je nachdem noch ein... Äh, was war noch da drin? Paras. War da noch drin. Stimmt, da kann der Schnabel voll behindert. Ja, für mich ist das los. Ich muss mir jetzt echt ein Team überlegen, ehrlich gesagt. Weil eigentlich spiele ich nie mit Pikachu. Ich nehme nachher kurz Pikachu aus dem Team. Ich nehme das jetzt echt Wunder. Ach, was ist voll süß. Ich hätte wahrscheinlich wieder Taubos, Nidoking, ähm. Radikal, wahrscheinlich ein Arcani oder so. Ich muss gucken. Ich muss mich echt umgucken, wie ich es machen will. Äh, und vor allem, ob ich dann... Also ich entferne dich mal aus dem Team. Geht das überhaupt? Okay, er hängt immer noch bei mir rum. Okay. Das heißt, ich könnte auch ohne Pikachu spielen. Moment. Okay, das finde ich aber cool. Das gefällt mir. Ich weiß es nicht, ob ich nur mit... Ähm, also so wie es aussieht, kann ich neben Pikachu halt noch einen zweiten Partner dabei haben. Okay, der war schlecht. Tja. Und das finde ich cool, wenn ich danach so ein Nidoking oder so habe. Ja, fuck you. Machen wir das mal so. Und dann wäre... So. Ich mag das Fangsystem immer noch nicht so. Wollt gerade sagen. Okay. Ich lasse Pikachu auf jeden Fall noch im Team, bis ich mich umentschieden habe, falls ich was anderes spiele. Weil auf der Schulter habe ich halt trotzdem noch. Und eigentlich sollte man das Spiel ja mit Pikachu dann... Also müssen nicht natürlich. Aber es gehört ja schon dazu irgendwie. Ähm, du bist nicht in meinem Team, ehrlich gesagt. Sorry, kleiner. So. Aber ich möchte gerne mit Nidoran rumlaufen von mir aus. Irgendwie finde ich das süß. Kann ich auch Pokémon? Okay, das ist jetzt mega die Experimentierrunde, ob ich Pokémon rausholen kann, die ich nicht in meinem Team habe, mit denen die Reise fortsetzen. Top. Alter, ist ja schlimmer als Pokémon GO. So, ich hab's gleich. Letzter Ball. Pokédex und so halt. Ich glaube, ich probiere wirklich einen Living Dex aufzubauen irgendwie. Wobei das mit den Legendaries halt ein bisschen schwer wird mit Mew und so. Müsste ich angucken. Auf jeden Fall klappt das mit Nidoran hinten dran. Das finde ich cool und süß und niedlich. Und wir gucken mal ganz kurz. Sagen wir jetzt, ich will. Oh. Alles klar, ich habe es gerade gefunden. Das macht's einfacher. An den Professor schicken. Das heißt, ich markiere eigentlich mal alles durch, was ich nicht dabei haben will. Beziehungsweise von dem ich die Evolution komplett habe. Den hier behalte ich noch, weil ich den noch entwickeln will. Radfratz habe ich eins, das entwickelt wird. Pikachu habe ich eins, der bleibt, der bleibt, der bleibt, der bleibt und Mirapla brauche ich nicht zwei. Vielen Dank für die Zeichnung hast du mir bisher 6 Taubzieher geschickt. Zum Danke hast du von mir eine Belohnung, die dir beim Training deiner Pokémon hilft. Sie wird sie stärker machen. Du verstehst das Geschenk des Professorin Bomogas. Du hast mir bisher 21 Pokémon geschickt, weiter so. Cool. Okay, Entschuldigung, die Folge geht ein bisschen länger, weil ich gerade neues Zeug entdecke. Das ist okay, hoffentlich. Okay, und jetzt kann ich hier die Init boosten und so. Ich mache das jetzt einfach mal. Ja. Ich mache aber Flottbonbon plus. Ah, Level 30, okay. Okay, das heißt, hier kann ich wirklich eigentlich ein bisschen plussen, das heißt aber, ich sollte wirklich gucken, dass die Pokémon effektiv sind in dem Sinn, weil der Bericht dann gut sein muss. Er hat halt ein Minus auf Defense, Positiv auf Initiative, was ganz gut ist. Das heißt, ich muss die eigentlich so pushen dann, das ist interessant. Okay, das Ganze hat also doch mehr Strategie dahinter. Ich lasse das mit den Werten noch ein bisschen. Äh, fangen wir da einfach noch mehr Pokémon dann jetzt, wo ich es weiß. Äh, jo, aber ich beende jetzt mal die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Adrian. Alles Puppen mit Zucker. Cheerio!